Von der heutigen Veranstaltung habe ich mir mitgenommen, dass definitiv die Kinder und Jugendlichen fehlen und dass die Redekultur an den einzelnen Tischen ausbaufähig ist. Und das, was ich mir aber trotzdem mitnehmen, ist, dass es super ist, dieses Thema zu thematisieren und einen Diskurs zu führen, wieder mal die Möglichkeit haben, andere Meinungen zu hören und aber gleichzeitig auch wieder seinen Standpunkt zu und gleichzeitig aber wieder inspiriert werden von neuen Ideen, von neuen Ansätzen und zum Teil auch Studien und Personen. Ja,